Ja, vielen Dank. Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den Namen. Also da stehen viele Namen, das sind die Namen des Postdoc-Kreises Fachdidaktik. Zufälligerweise sind diese Fachdidaktiker alle irgendwie mit dem E-Learning verbandelt. Ähm, tun Sie mir den Gefallen und schicken Sie am Anfang kurzen, dieses kurzen Vortrags einen guten Gedanken zu Jürgen Pelzer. Der liegt leider seit gestern im Krankenhaus, deswegen stehe ich hier. Er schickt Grüße und eine Präsentation, die ich heute in einer Art PowerPoint-Karaoke für Sie vortragen werde. Ähm, Insofern, Sie haben es gehört, eine ganze Menge äh, Menschen gehören dazu, auch teilweise ein gelegentlich wechselnder Kreis ähm, aus verschiedenen Fächern. Wir selbst sind sehr divers, immer schon gewesen und beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Visual Diversity. Ganz kurz den Inhalt dieser 240 Sekunden nochmal in 10 Sekunden zusammengefasst. Wir sind hier, weil wir von Ihnen Möglichkeiten haben wollen, an Forschungsdaten ranzukommen und wir bieten Ihnen dafür ein Tool, das Sie in Ihrer Lehre einsetzen können, um Diversität zu visualisieren. So. Ab jetzt können Sie abschalten, wenn Sie wollen. Wir kommen vielleicht mal so zu ein paar Details. Das ist immer ganz schön, der Hinweis auf Diversität. Diversität ist das Ding, das jetzt ist. Herr müller eisel hat über the next big thing gesprochen. Wir reden über das, was in der Pädagogik gerade das Thema ist. Interessanterweise kommt nicht so wahnsinnig viel rum. Es gibt unendlich viele Arbeitskreise. Ein ganz massives Problem schien uns immer und immer wieder zu sein, dass die Leute mit Definitionen und Modellen beschäftigt sind, bevor sie es aber beforschen können. Und da ist die Schwierigkeit immens groß, an etwas ranzukommen, womit man tatsächlich arbeiten kann. Äh, unser revolutionärer Ansatz in diesem Zusammenhang ist, äh, sowohl Modelle wie Definitionen erst einmal wegzulassen und sozusagen aus dem ähm, gesammelten Datenmaterial womöglich dann im Nachhinein zu erstellen. Das heißt, wir arbeiten mit einer Arbeitsdefinition, die lautet, Diversität ist Punkt. Und sie ist eigentlich immer und sie ist überall und sie ist vor allen Dingen in der Lehre. Und die einzigen, also diejenigen, die am besten in der Lage wären, das zu, äh, an die Oberfläche zu holen und äh, Daten daraus zu generieren, sind letztendlich die damit äh, Beschäftigten. Das heißt, sowohl die Lehrenden wie die Studierenden. Die Aufgabe, die wir uns also gestellt haben, ist, Heterogenität, Diversität zunächst einmal an die Oberfläche zu holen. Und das geschieht durch diese Schritte von Visualisierung, Kommunikation darüber, und zwar in dem Kreis, in dem sie eben eigentlich besteht, nicht erst generiert wird, sondern besteht, und dann womöglich... Ja, zu einem Transfer zu kommen, mit dem man arbeiten kann. Mal gucken, ob hier der ähm, Link funktionieren wird, ähm, zu, dem, zu dem nicht so wahnsinnig schönen Tool. Oh, wahrscheinlich nicht. Wir haben vorbereitet darauf, Ihnen äh, das auf dem Laptop dann in der Gruppe im Einzelnen zu zeigen. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Also unser Visualisierungsansatz ist momentan ähm, relativ rudimentär, Sie stellen sich vielleicht bunte Bilder vor, die gibt es dann hinterher. Also die Skins schreiben wir nächstes Jahr und die Reports schreiben wir nächstes Jahr ähm, für die Analyse- und äh, Visualisierungssoftware, die wir jetzt in diesem Jahr erstellt haben und die wir in der Lehre gerade ausprobieren. Was wir momentan machen ist, in Lehrveranstaltungen ähm, dieses Visualisierungstool mit bestimmten didaktischen Szenarien zu verbinden und im Grunde dann, wir wollen ja keine Handbücher haben, aber zumindest mal kleine Pakete zu übergeben, ab dem Sommersemester ist dann irgendwie daran gedacht, die Sie ausprobieren können. Wir sind dann sehr interessiert daran, Reflexionen und Material, eben empirische Daten, einzusammeln und eben neue Impulse, auch vielleicht neue Aufträge für neue Pakete zu kriegen. Ein Beispiel vielleicht, das ich mehrfach bearbeitet habe jetzt in mehreren Veranstaltungen, ist die Idee Conceptual Change. Wenn Ihnen das vielleicht ein Begriff ist, durch dieses Visualisierungstool zu begleiten. Idealerweise wird am Anfang der Veranstaltung von allen Lehrenden ein bestimmtes Konzept visualisiert, über einen bestimmten Begriff. Im Proseminar ist es zum Beispiel die Idee vom Mittelalter. In der Praktikumsveranstaltung, was ist gute Lehre? Und im Laufe des Semesters wird in diesem Tool, werden alle Veränderungen immer und immer wieder von den Studierenden eingegeben. Wir haben eine Timeline, man kann es sozusagen mit der History im Nachhinein verfolgen und wir sind in der Lage, so. Substrate zu erstellen, um die miteinander ins Gespräch, ins Gespräch zu bringen und miteinander zu vergleichen. Das kann in der Lehre geschehen und macht dort direkte Lehre fruchtbar. Vielen Dank.